Hallo meine lieben Freunde meines Kanals. Schön, dass ihr bei diesem Video wieder dabei seid. Heute habe ich euch wieder viele kleine Telefonschnipsel mitgebracht, die so nicht für ein eigenes Video gereicht haben, doch trotzdem ziemlich lehrreich sind, was wir hier für kriminelle Energie an der Telefonleitung zu spüren bekommen. Ich wünsche euch viel Spaß, gute Unterhaltung und vor allem jede Menge Aufklärung, mit was für Menschen es wir hier wirklich zu tun haben. Guten Tag. Hallo. Hallo. Guten Tag, äh, zuschlagen. Hallo. Ja. Manuel zu... Benson, Manuel Benson für Sie da von der Firma Swiss Pro. Ja, der ich werde das äh, mit hier zuschlagen. Ja. Und äh, ich bin der Mensch von der Firma Swiss Pro. Uh, wir bieten eine automatische So macht ihr Gewinn. Also da sind das viele verschiedene Aktien, Beispiel Tesla, Microsoft, Apple, aus den Kryptowährungen, also Bitcoin, Eta Ethereum, Solana, wissen Sie. Also kauft und verkauft und so macht ihr Gewinn. Und natürlich wegen den Auszahlungen, das können Sie jede Zeit machen. Okay, also dem Auszahlung passiert ganz einfach. Sie müssen klicken auf Auszahlung, schreiben Sie Ihre Kontonummer, schreiben Sie, wie viel Betrag möchten Sie auszahlen lassen, und das Geld kommt direkt auf Ihre Konto. Okay? Aha. Also und wie gesagt, auch wo ganz wichtig ist: Der Roboter läuft automatisch. Ja? Sie brauchen keine Zeit investieren bei unserer Firma. Und, haben Sie Erfahrung in diesem Bereich, oder das ist für Ihre erstes Mal? Was denn? Wie bitte? Ja, das war die Frage. Ich, ich habe Sie nicht gut gehört. Ja, ich sehe auch nicht. Haben Sie Erfahrung in diesem Bereich? Welchen denn? Also, so, mit dem Onlinehandel, mit Aktien, Kryptowährungen. Nö. Haben Sie nicht? Mhm. Okay, das ist natürlich gar kein Problem. Wie gesagt, der Roboter läuft automatisch. Ja? Und damit wir Ihr Handelskonto aktivieren, das passiert mit einmaliger Investition von 100 Euro. Okay? Ja, wo nehmen Sie die her? Nicht von mir. Von wem soll ich das nehmen? Ja, weiß ich nicht. Nicht von mir. Okay. Okay. Alles klar. Das machen wir so. Ja? Was denn? Ja, und dann hat er sich schon aus dem Staub gemacht. Hm, ist ja irgendwie komisch. Also, der stammelt sich was zurecht und man soll da sein Geld investieren in so ein System, bei jemandem, der unsere Sprache nicht mal richtig vernünftig flüssig beherrscht. Ich weiß mal auch nicht, was die sich jedes Mal vorstellen. Das Schlimme ist, hier zahlen tatsächlich Menschen ihr Geld ein. Aber dass man hier garantiert nichts wieder rausholen kann, sollte, glaube ich, klar sein. Ja, bitteschön. Guten Tag, spreche ich mit Andreas Kot? Ja, Herr Kot am Apparat. Hallo, Herr Kot, das ist Thorsten am Apparat von Swiss Pro und die OIO Profit System. Weil ich sehe, dass Sie haben eine Anfrage bei uns gestellt über unser automatisches Handelssystem. Ich sehe, dass Sie, inter dass Sie daran interessiert, unser automatisches System zu nutzen. ja? Wann habe ich mich dann angemeldet? Sie haben Ihre Daten und unsere Webseite hinterlassen für ein paar Monate. Der Grund, warum ich jetzt tröffe, ist, weil im Moment gibt es gute Bedingungen auf dem Finanzmarkt, von denen wir profitieren können. Und wir haben ein Angebot über unsere Kunden, dass ich habe nicht gemacht, das System zu testen. Können Sie nur zu fragen, was war Ihre Erwartungen, wenn Sie haben die Konto eröffnet? schon eine haben Sie ja selbst gesagt, Sie möchten diese Nutzung ausprobieren und um etwas zusätzlich Gewinn zu verdienen. Was? Yes. Okay, und habe Sie Erfahrung im online oder das ist Ihre erste Mal? Was denn? Okay, so Hekot, das System läuft automatisch und das bedeutet, dass Sie müssen nicht selbst entscheiden wann zu kaufen und wann zu verkaufen. Das System wird den Handel für Sie erledigen und Sie können das Konto sogar von Ihrem Telefon aus überwachen. Ähm, Habe ich jetzt dann noch Fragen? Nö, nee, aber was soll ich auch fragen? Also Hekot, äh, normalerweise wenn Sie haben die Konto eröffnet, das Mindestbetrag für die Kontoaktivierung war 300 Euro. Aber jetzt ist die Angebote, dass Sie können das System zu testen nur für 50 Euro. So Sie können die Ergebnisse selbst zu sehen und dann wenn Sie möchten mehr Geld zu verdienen, Sie können mehr zu investieren, aber das ist nur Ihre Wohl. Oder auf die andere Seite, wenn Sie danach der Meinung sind, dass das nicht das Richtige für Sie ist, Sie können die Geld so abheben, löschen wir Ihr Konto. Ist das für Sie in Ordnung? Was soll denn da in Ordnung sein? Also ich weiß jetzt nicht, was Sie von mir wollen. Was möchten Sie denn? Ich wolle, ich wolle für Sie die Konto zu aktivieren, weil ich sehe, dass ich habe nicht gemacht, diese zu machen für ein paar Monate. Ja und? So, sind Sie interessiert, in eine zweite ständige Einkommensquelle zu machen? Ich bin erstmal grundsätzlich daran interessiert, einen vernünftig sprechenden Mitarbeiter ans Telefon zu bekommen. Mhm, uh mhm. -huh. Uh -huh. Well, Mr. Cott, you've registered on an English website, so if you decided your uh, my German is not that good if you want we can speak in English, so it can be easier for you. Was soll der Scheiß jetzt? Wir sind in Deutschland. Um yes, but you registered on an English website. So, you should be able to speak English, since you registered, since you registered on an English website? ich Mitarbeiter geben, der fließend Deutsch kann? No, as uh, I said, you registered on an English website, so you should speak English. Also können Sie kein Deutsch? No, I try to speak Deutsch, but apparently it's not good enough for you, so you might be trying to do it in English. So, what were you looking to achieve with the system when you opened the account? What were your expectations? Also, wenn ich irgendwas verstehen soll, dann Sie vernünftig Deutsch oder hol mir am besten jemanden, der Deutsch kann. Well, I try to speak in German, but you pretend that you don't understand it. Also so, so fehlen, I don't see any sein. problem. Uh, well, uh, all of our clients, uh, all of our German clients are understanding me. How only you cannot understand it? I don't know, but that's your problem. Also your how so Englisch ist genauso schlecht wie ihr Deutsch ich kann es nicht verstehen. Your German is not very good as well but I'm not saying anything. Lass mir irgendeinen deutschsprachigen Mitarbeiter geben der es vernünftig kann. But Gut. I can't understand your German as well so I don't know how this is going to work. So Mr. Kotwa what were you looking to achieve with the system when you opened the account what were your expectations? Okay no problem we'll try to call you again later when you're in a better mood. Have a nice day. Bye bye. Du so kannst mir mal irgendjemand erklären, was äh, die Blitzbirne jetzt hier vorhatte. Also es ist ja mal mehr als verwirrend. Erst spricht er auf Deutsch, kann das überhaupt nicht und labert einen dann auf Englisch voll. Tja, also irgendwie total unseriös. Also ich meine, unseriös ist das ja hier alles, was wir hier auf dem Kanal hören, aber das sprengt ja mal wieder alles. Ich weiß nicht, was sie sich damit vorstellen. Also damit, damit macht man doch keine Kunden. Also, ich meine, grundsätzlich machen die ja eh keine Kunden, sondern nur Betrugsopfer. Aber das ist immer äh, wieder, ja, Intelligenzstufe absolut null. Keine Ahnung, wie die immer auf solche Ideen kommen, aber ihr hört's ja. Tja, absolut Wahnsinn, was so an der Telefonleitung alles passiert. Hallo. Grüß ja. Frau Ich heiße nicht Daniela. Dann kann ich später anrufen. Hier gibt es keine Daniela. Nein, Ella. Hodensack Ella brauche ich. Ach so, ja. Hodensack ist am Apparat. Achso, Entschuldigung. Firma Shop Online ruft an. Ich heiße Anna und es geht um ihre Bestellung. Prostovid. Für eine Bestellung um Prostovit. Was für eine Bestellung? Das Produkt Prostovit für 452 Euro. Ja, was ist damit? Ich wollte wissen, ob Sie die Sendung bekommen haben oder nicht. Nee, ist nicht angekommen. Moment mal, bei mir steht, dass Sie die Sendung abgelehnt haben. Stimmt das? Nee. nee das stimmt nicht. Am 9. war der Kurier bei Ihnen. Nee. war keiner da. Komisch. Die Sendung ist zurück bei uns geschickt. Falls Sie brauchen, kann ich noch einmal zu Ihnen schicken. Ja. Ja? Ja. Um, gut, dann, ich schicke noch einmal zu Ihnen die gleiche Bestellung. Ja. Auf ja, auf die gleiche Adresse, Braunschweiger ja. Straße 55. Mhm. und die Postleitzahl 12055. Ja. Ja, auf dem Briefkasten steht Ihr Name, Hoden Sack. Ja. Nur das oder auch Ella? Nö. Nee. Mhm. Ja, gut, dann ich schicke noch einmal zu Ihnen, Sie müssen in vier Tage bekommen. Ja. Ja. Ich Alles klar. Danke. Mhm. Tschüss. Tschüssi. Tschüssi. Ja, ja, die Bestellung für Ella Hodensack hm. ist immer noch unterwegs. Schon absolut Wahnsinn. Ja. Also, dass die hier genauso unseriös sind wie die Trading-Betrüger, das erklärt sich, glaube ich, von alleine. Aber, tja, wie kommen die nur auf den Gedanken an Ella Hodensack-Post zu verschicken? ja Es scheint ja zu funktionieren. Aber die haben ja auch irgendwie den gleichen Akzent wie die Trading-Betrüger. Tja, also ihr wisst hier Bescheid. Bestellt nicht irgendwelche komischen Ersatzpräparate oder Pillen über irgendwelche dubiosen Webseiten. Schon gar nicht, wenn euch nach der Eingabe eurer Daten direkt jemand anruft. Unseriöser geht's überhaupt nicht. Ja. Hallo. Ja. Gustav grüße Sie, Elisabeth Parat und am Finanzmarkt. Sind Sie noch da, Herr Kotz? Ja. Ja, und äh, wenn Sie das Konto aktivieren möchten, zumindest der Betrag zu starten ist 50 Euro. Sie sind irgendwie leiser als Ihre Hintergrundmusik. Ist jetzt besser? Nö, jetzt ist nur die Musik noch lauter. Und jetzt? Musik ist immer noch laut. Ja, aber wie hören Sie mich? Das ist wichtig. Ja, jetzt höre ich Sie besser. Alles klar. Wie mhm. gesagt, der Mindestbetrag, mit dem Sie starten können, ist 50 Euro. Mit Kreditkarte und 100 Euro per Banküberweisung. Was denn? Bitte? Was denn? Ich höre Sie nicht. Nochmal. Was denn? Wie gesagt, Sie haben zwei Möglichkeiten zur Zahlungsart und dann werden wir eher aktivieren mit unserer automatisierten Software am Finanzmarkt. Das heißt, Sie brauchen nichts zu machen. Das funktioniert nach einem Algorithmus. Verstehen Sie nicht. Sie verstehen nicht. Nee, Sie nuscheln irgendwie so. Herr Kopf. Verstehen? Ja, ich sage Ihnen ja. Was ja? Absoluter Wahnsinn. Musik, Lautstärke des Todes, man hört nix. Also, hier ist es jetzt letztendlich wieder für euch rausretuschiert, die Musik ein bisschen runtergefadet, damit man überhaupt irgendwas versteht. Es ist der absolute Wahnsinn, was die sich einfallen lassen. Aber so kann man doch überhaupt nicht arbeiten. Das soll vom Finanzmarkt kommen. Unseriöser geht's überhaupt nicht. Von Anfang an ging's ja eigentlich wieder nur irgendwie um die Einzahlung. Dass mich die Musik da stört, hat sie überhaupt nicht interessiert. Ja, also was soll man davon halten? Nix. Es sind Betrüger. Wie die anderen, die hier anrufen. Ja. Hallo, schönen guten Tag, Sabuel. Mein Name ist Stefan. Ich will Ihnen über unsere Handelsplattform erzählen. Und alle Ihre Fragen beantworten. Äh, sagen ja, Sie mir jetzt keine Zeit. 15.30 ja. Uhr bin ich wieder da. Vielleicht äh, können ich mich vor zwei Stunden anrufen. Oder 13.30. 15, 15, 15.30. 30. Hm. Okay, okay, okay. Ja. ist Schön. Sure. Na, mal gucken, ob der sich auch an die Terminvereinbarung hält. Tja, ich finde es so mal wieder interessant, dass die gar nicht so richtig zuhören. Und äh, ja, obwohl ich ja schon gesagt habe, wann ich erreichbar bin, äh, ja, müssen die immer noch mal ein zweites und wenn es geht ein drittes, viertes, fünftes, sechstes mal nachfragen. Ja, weil die gar nicht in der Lage sind, richtig zuzuhören. Einfach nur der absolute Kracher. Tja, aber es ist immer wieder dasselbe mit den Betrügern. Ja. Uh, hallo, Sabuel. Wir haben schon mit Ihnen heute gesprochen. Ja, aber scheinbar scheinen Sie ein bisschen doof zu sein. Ich habe gesagt, 15.30 Uhr. 15, 15.15 Uhr. Tja, also mit Terminvereinbarungen äh, kommen die wohl irgendwie nicht so gut zurecht. Tja, es war nicht 15:30 Uhr, es war 15 Uhr. Aber er hat es ja noch fünfmal zurechtgestottert versucht. Ich habe dann hier an dieser Stelle aufgelegt. Guten Tag. Ach du, hast doch was schöne Musik im Hintergrund? Der Herz allerliebst. Ja. So und jetzt? Kann man da bei euch eigentlich als DJ anfangen in der Firma? Ja, sucht ihr noch Mitarbeiter? Dann könnt ihr mir ja mal zeigen, wie ihr die Leute verarscht. Ja? Dann kann ich mithelfen. Aber deine Computermaus hört sich sehr, sehr alt an. Also so viel Geld könnt ihr ja gar nicht verdienen. Hm. Wollen wir was zusammen singen am Telefon? Hey, Püppi, langen Strumpf, tralalit, tralala, tralala, tralala Schnecke. Hm. Ja, du bist ja langweilig. Was hoffst du dir denn davon, meine Schnuckelschnecke? Hm? Tja, so ist es, ja. Na gut. Dann würde ich sagen, hoffst du später nochmal an. Tschüssikowski. Ja, das war wieder der gruselige Mitarbeiter mit seiner Computermaus, der nichts anderes zu tun hat, in, als in seiner Freizeit bei uns ein bisschen anzurufen und dann eigentlich ja nichts zu sagen. Tja, ich weiß es auch nicht, was der sich davon verspricht. Ich meine, verdienen kann man ja so nichts. Nur seine Zeit irgendwie möglichst äh, ja viel verplempern. Das wird wohl seine Absicht sein, ich kann es mir nicht anders vorstellen. Der ruft hier tatsächlich schon etwas länger an. Und auch immer noch. Also den habe ich ja immer und immer und immer wieder in der Leitung. Man hört nur das Scrollrad, die laute Musik im Hintergrund. Und das war's dann eigentlich auch schon. Ja? Ja, hallo, Eva-Maria-Hannes, Plattform Six Trading. Aha. Es geht um Online-Investitionen an der Börse. Aha. Das heißt, ich habe von Ihnen dann eine Anmeldung, dass Sie Interesse haben, aber keine Registrierung. Ja, und warum rufen Sie dann an? Um die Registrierung zu machen. Was habe ich jetzt davon? Naja, Sie können mit uns zumindest an der Börse Geld verdienen. Aha. Haben Sie denn schon mal investiert? Also schon ja. Erfahrung? Noch nie. Dann, ähm, wäre es ratsam, mit einem Experten zu arbeiten oder über einen Bot, also automatisch über eine Software. Aha. Sie wissen schon, dass man sowas Kalt, äh, Kaltakquise nennt, ja? Was kann man kriegen Sowas nennt man Kaltakquise. Haben Sie denn Interesse? Das, was also, Sie da gerade machen, ist laut Telekommunikationsgesetz § 65 verboten. Nicht ganz. Wenn Sie sich bei uns angemeldet haben, nee. dann waren Sie damit einverstanden, dass wir Sie das ne, telefonisch nee. oder per E-Mail kontaktieren dürfen. Nee. Nein. Nein, steht. da fehlt Ihnen das Double-Opt-In. Nein. Da dann möchte ich jetzt bei gerne an Ihrem an wir mal Ihren Datenschutzbeauftragten das der sprechen. Okay, der ist im Moment nicht erreichbar. Der muss erreichbar sein. Der muss vorhanden sein, sonst dürfen Sie gar nicht telefonieren. Im Moment aber nicht. Das ist illegal, aber der muss da sein. Ihn, er ist ja da, nur nicht gerade mhm. erreichbar, weil er im Gespräch ist. Ja, dann warte aber ich für so lange, bis er dran ist. Dann äh, in 10, 20 Minuten, wenn das in Ordnung ist, wird er Sie zurückrufen. Naja, dann soll er in 10 bis 20 Minuten anrufen. Okay, dann mhm. gebe ich Ihre Daten weiter. Ja, bin ich ja mal gespannt. Ja, dann einen schönen Tag von meiner Seite aus erstmal. Hm. Sehr, sehr interessant. Also, das war doch hier wohl definitiv eine Deutsche. Also, zumindest eine, die hier sehr lange lebt. Also, das war ja akzentfrei Deutsch. Was war denn das? Also es war definitiv auch ein Betrugsanruf und definitiv auch illegal. Denn der Datenschutzbeauftragte hat sich hier bei uns nie wieder gemeldet. Das hätte ich euch gerne hier mit reingestellt, wenn er sich denn gemeldet hätte. Tja, also dem Anschein nach hat sie ja irgendwie nicht mal gewusst, was eine Kaltakquise ist. Aber ich finde erschreckend, dass die hier vielleicht sogar aus Deutschland anrufen. Na ja, gut, es muss ja nicht heißen, nur weil die fließend deutsch kann, dass die auch in Deutschland sitzt. Aber es ist schon erschreckend. Ich meine, immerhin hat sie ja dann verstanden, was ein Datenschutzbeauftragte, äh, Datenschutzbeauftragter ist. Aber der war auf einmal im Gespräch und äh, ja, kann gerade nicht. Ich habe ja angeboten, ich bleibe so lange in der Leitung, bis er dann frei hat. Ja, wollte sie da nicht. Er hat, sie hat einen Rückruf angeboten, aber der, der ist nie passiert. Hm. Warum wohl, warum wohl? Tja, ich glaube, den Grund können wir uns alle denken. Mm -hmm. Was ist los? Hallo, ich spreche mit Homosexual. Ja, mm -hmm. yeah, ich bin Peter Frank von Arter Capital. Sie haben mit unserer Plattform registriert und eine Handelskontrolle Aha. Okay, so uh, haben Sie eine Erfahrung mit Finanzmarker? Nein. Wie bitte? Nee. Okay, so. Uh, so, kennen Sie was ist Bitcoin und, uh, so, kennen Sie das? Haben Sie gehört über das? Nee. Okay, so, wir haben Ihre Daten bekommen, dass Sie haben registriert mit unserer Plattform, so. Wir möchten Ihnen helfen, Ihre Kontos zu aktivieren, so. Von so, uns, uh, es ist so, like, wir haben zwei verschiedene Systems, also Sie können wieder Handelskonto machen mit automatisch oder Sie können das kriegen eine Finanzberater. Hören Sie abrat? Ja. Ah, okay, so, das ist, wir können machen, so, uh, uh, weil, so, ihr E-Mail-Adresse ist homosexual at outlook.de. Ja. Ja, yeah. Yeah, so, wir haben, uh, Ihre Daten bekommen von Ihrer E-Mail-Adresse, dass sie haben registriert mit unserer Plattform, ja? Aha. Yeah? Uh -huh. Okay, so, so, das, uh, so, wir haben mit uns, wir haben drei pet So, der standard pet das ist 500 Euro, und sie bekommen 30% Bonus, so, es ist 650 Euro, die Sie haben in Ihrem Handelskonto und uh, der Premium-Petträge, das ist 1.000 Euro und Sie bekommen 30% Bonus. So, Sie haben total 1.300 30, Euro uh, in, okay. uh, in Ihrem Handelskonto und wir haben noch eine Petträge, das ist nur 250 Euro. Das ist für Anfänger und uh, Sie können lernen mit Ihrem uh, Handelskonto, yeah, mit, wenn Sie anfangen mit 250 Euro. Das ist zu teuer. Okay. Wie bitte? Das ist zu teuer. Das ist so teuer, aber das ist, wenn Sie ja, anfangen, Sie können mit 250 Euro und dann schauen, dass ist für Beispiel, wenn Sie investieren, 250 Euro, Sie können jeden Monat ungefähr 800 bis 1000 Euro verdienen, jeden Monat. Das ist so teuer. Ja, so, was machen Sie als beruflich? Nix. Nix? So, Sie sind arbeitslos? So, uh? Nee. So, was machen Sie? So, wie leben Sie? Ja, no, ganz normal ja das ich weiß aber wie wie bekommen sie ihre einkommen von na no. hm. ich habe kein einkommen so was machen sie für ihre lebensmittel ja da gehe ich an mein konto und hol da geld runter wie bitte da gehe ich an mein konto hm. und hol da geld runter was meinen sie na no, ich gebe geld ab das meine ich damit ja ja sie was na no, na no, ich frage das was für aber wie, wie bekommen sie geld jeden Monat? wenn sie sind dabei los ich habe das einfach. So, was machen Sie früher? Was? Was machen Sie früher? Was ist Ihre Arbeit? Was machen Sie? Was haben Sie? Was ist Ihre Ausbildung? Was machen Sie? Was ist Ihre bildung Ich habe keine Ausbildung. Sie haben keine Ausbildung? Okay. So, haben Sie keine. Äh, was äh, was haben Sie studiert? Nix. Nix, okay. So, was ist Ihr Rahmen? Was ist Ihr richtiger Namen? Der, der da, da, da steht. Sorry? Der, der da steht? Homosexual. Hm. Okay. So, uh, das wieder nee. so, das ist Ihre Sexualität, oder? Nee. Das ist Ihre Namen? Ja. Okay. So, das ist, uh, wir, haben, wir, haben, wir haben keine Zeit über Reden über Ihre Namen, weil wir möchten Ihnen helfen, Ihre Kontos zu aktivieren. So, so, so von uns, wir haben drei Beträge. so Sie haben schon Interesse angezeigt, so, Sie müssen entscheiden, mit welchen möchten Sie anfangen. Ja? Das wird zu so teuer. So, wie viel haben Sie denn? Das geht Sie nicht an. So, es ist so, like, wir haben nur diese drei Petre, so dass Sie, haben, Sie haben das schon geschaut, ja? Ja. Okay, so Sie ja also, wenn Sie haben nichts sagen, etwas, uh, wir können Sie nicht helfen, weißt weiter. Ach so, ja dann. Okay, so wo wohnen Sie in Deutschland? Zu Hause. Hause, ich weiß, aber wohnen welcher Platz? Na, zu Hause. Wie bitte? Na, zu Hause. Ja, das ich weiß, aber... Okay, so. Mhm. Ei, ei, ei, ei, Mensch, da haben wir ja wieder eine ganz besondere, nette Blitzbirne an der Leitung gehabt. Hm. Also, ich weiß mal auch nicht, was die sich immer vorstellen. Diese ganzen persönlichen, privaten Fragen, das geht die doch alle überhaupt nichts an. Und äh, ja, mal ein bisschen mit 250 Euro ausprobieren. Da kriegen wir 800 oder bis 1000 Euro dann im Monat. Na, ganz bestimmt. Wenn ich da 250 Euro reinstecke, dann kriege ich da mehr als das Vierfache nachher wieder raus. Ist ja vollkommen logisch. Oh Mann, es ist der absolute Kracher. Und sowas sollen Leute glauben, dass man mit 250 Euro 1.000 macht? Das ist ja Quatsch. Also die machen da vielleicht 1.000 Euro im Monat pro Person. Aber ihr werdet da definitiv bei solchen Firmen nichts rausholen. Lustig ist, dass das ja mal einer von diesen indisch sprechenden Leuten ist. Habe ich jetzt in letzter Zeit tatsächlich öfters gehabt.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 Außerdem findet ihr unter dem Video den Button Kanalmitgliedschaft oder Mitglied werden. Wer mag, kann hier gerne beitreten mit einem kleinen monatlichen Betrag, den ihr euch aus der Liste selbst aussuchen könnt. Unterstützt ihr den Kanal finanziell für weitere Produktionen. Außerdem bekommt ihr kleine Goodies wie Smileys in den Chats oder Kommentaren und einmal die Woche einen bestimmten oder speziellen Hintergrundbeitrag in dem Community-Tab zum Thema Callcenter-Abzocke und Produktion, wie wir die Videos hier produzieren und viele weitere Dinge. Ich bedanke mich fürs Reinschauen. Die Welt ist böse. Passt auf euch auf. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.